Wirklich, Gameplay heute auf einem Level, was man selten auf Twitch sieht. Mhm. Der ist jetzt so eine Favorite-Liste ähm, davon. Hat er auch nach koklänge sortiert. Mhm. Meistens fängt er halt bei den Medialen an und wenn er bei den, Ko bei den Kongolesen angekommen ist, mhm. dann geht es halt auch meistens relativ schnell. er möchte ja genießen, Meister. Ja, klar. Ich hole diese scheiß Geld, die da unten. Ja, mach das. Ich mach den Auftrag ready, dann haben wir es auch schon fast. Boah, Alter. Hahaha, <lacht> es war ein Aussie, Digger. <lacht> Boah, Alter. Ja, Alter. Der war ja. <lacht> Der nächste auch sie. <lacht> Na was? Hey, Petro, wir schickt das Lodi zu dir. Mhm. Auf Control oben landet einer. Mhm, mhm. Am Shop kauft auch einer. Petro, da will du gerade was. Ja. Gehen wir da hin. Die sind übel schnell! Ja, Im kleinen Haus vielleicht noch zwei Waffen, aber absolut nichts. Einen habe ich Digga. Stark. Den zweiten habe ich auch. Und den habe ich. Ich habe oh, so einen. Wir haben einen Mini-Box hier drin. Das ist stark. Das ist auch Ach, von unten. Würde ich sogar schnell rausdurch, wenn es geht. Aber ja, wenn die da oben augemann, machen, ist nicht so wild. Also, ich hol. Ich, ja, stark. <lacht> ich hol nochmal schnell eine noch Drohne. Ich noch einen auf Hand. Ja, stark. Digga, ich bin gerade auf World Record Pace. Die, das sind so Lelex da am, am Heli da unten, Digger. Feindliche Drohne ist aktiv. Ich hab noch nicht mal mein Lodi gezogen, Digger. Los in die Sicherheitszone. Aufklärung ist auf dem Weg. Ohne beginnt zu verwendet. Digga, in Trios sind ja unnormal zum Bots drin, ne? Digga, das macht gerade Assi Bock, Digger. Ja, Ich bin absolut absolut Abhin ich ich ich Digga, weil wir Macher sind Und noch einer Die sind bei mir Digga Boah, jetzt hauen die mir einen Prezi hin, Dig. Digga. ich bin so wild, ich hab mir den grad nochmal geholt, Digga. Und hab extra gewartet, bis er wieder sich self okay. Nein, ich hab halt mich nur. Digga, der spielt mit der Auge. Was sind das für Lottes, Digga? Da spielen sau viele irgendwelche total wacken Waffen. Was kein Ground, du, ist. Die Spaß haben? Jaja, safe. Also, das ich hab auf jeden Steine. Fall Spaß, Digga. Ich Spaß, Digga. Edgar's Statement? Ja, ja, safe. Nein! Ich flieg jetzt zum Shop, Digga, und hol dich. Bin schon wieder da, Petrov. Ach, schade, okay, gut. Dann stell ich den Heli wieder stabil ab, Digga. Aber wilder Play, Petrov. Ich hab mir nämlich wirklich nur gegönnt, weil ich dich holen wollte Edgar. Petrov, einfach ein Ehrenmann, Digga. Sowas wäre von dem Nasty hier. auch niemals gekommen, Digga. Digga, okay, ich irritiere die hart mit meinem Heli, ich fliege die ganze Zeit über den Kopf hinweg. Wo ich gestorben bin, sind es zwei. Ich bin fast vor der 24 Boss auch. Ey, bei dir kommt einer hoch Edgar. Außen. Von außen? Ja. Die Calls sind's auch, Digga. Digga, wir sind so asozial wild, Mann. Und beim Shop. Ja, dann geh du. Okay, du zuerst. Okay, ich hab Petroffschell Petrof geholt einfach. <lacht> Scheint, weil die Maus wild gesprungen ist Oh ja. mhm. Deutscher sogar, wichtig. Stark. Da ist noch einer draußen. <lacht> <lacht> etwa 21 kills, Kinsey 24. Der Wahnsinn. GG, Digga. GG, Digga. Geile Runde. Sehr stark. Das wird der nächste YouTube-Upload, glaube ich. Ja. Ja, muss, muss. Auf Twitch halte also ich mir gerne mal einen Follower da lassen. <lacht> Und den einen ja. habe ich auch nur geholt, Petrov. Beziehungsweise mhm. die letzten beiden. Weil du.